Freitag und ähm, es ist gerade 1 Uhr. Ich habe gerade Mittagspause und ähm, gehe gerade ein bisschen durch den Central Park, weil der ist bei mir ganz in der Nähe vom Büro und ich finde das immer ganz entspannt, wenn dann schönes Wetter ist, hier ein bisschen durchzulaufen und die Leute zu beobachten. Es ist ganz schön, finde ich. Und ja, ich dachte, ich nehme euch am Wochenende mal wieder mit. Viel Spaß beim Video. Also willkommen im Central Park. Ähm, ich zeig euch mal einmal ein bisschen, wie es gerade hier aussieht, da oben sieht man noch die Gebäude und die Sonne scheint und der Park ist so riesengroß, Dies hier ist jetzt ein, also ein mini mini Ausschnitt, man kann sich gar nicht vorstellen wie groß das ist, egal wie viele Tage man hier verbringt, ich glaube man kann nie alles sehen. Auf jeden Fall gibt es ja auch Straßen, die sind aber eher für, also nicht für Autos, sondern halt für diese Rikscha-Dinger oder Kutschen oder Jogger oder Fahrradfahrer. Und ähm, da ist ein Eichhörnchen. Hier generell in der Stadt, auch da wo ich wohne, sind so viele Eichhörnchen und die sind so, äh, also überhaupt nicht so scheu wie in Deutschland ist noch eins. Ich freue mich immer, wenn ich eins sehe. Ich gehe meist in der Mittagspause zu so einem Baseballfeld. Oder es ist einfach so ein Sportfeld, weil da sind ganz oft irgendwelche Kinder, die da trainieren. Und es ist immer ganz lustig, sie zu beobachten. Und die Bäume verfärben sich schon langsam. Ich glaube die Natur in Deutschland ist schon sehr, sehr viel weiter. So, das meine ich. Also hier ist einfach so ein Platz wo immer irgendwelche Kinder spielen oder auch Erwachsene. Und da sind ganz viele Bänke in der Sonne. Und da werde ich mich jetzt hinsetzen und mein Brot essen. Und ein bisschen die Zeit genießen. Die letzten Sonnenstrahlen. Hoffentlich nicht die letzten Sonnenstrahlen, aber die Sonnenstrahlen halt. Hier ist am Wochenende, soweit ich weiß, ein Marathon. Und ähm, deswegen sind hier überall diese Fahnen, diese Flaggen aufgehangen. Ich zeige euch das mal. Also hier sind überall die Flaggen. Und das ist dann wohl die Strecke, auf der die laufen. Und jetzt muss ich wieder arbeiten. Ugh. Aber egal, noch drei Stunden und dann ist Wochenende. Feierabend! Ich freue mich so. Ich habe im Moment echt richtig viel zu tun und bin dann abends immer echt kaputt. Und ähm, oh, ich brauche jetzt echt mal das Wochenende, um ein bisschen abzuschalten und ähm, ich werde auch Sonntag auf jeden Fall nicht hier in die Stadt fahren. Samstag mal gucken, je nachdem wie es sich ergibt. Und ähm, jetzt habe ich mir aber noch vorgenommen, mal nach einem Wintermantel zu suchen. Und ähm, ich dachte, ich nehme euch mal mit und vielleicht... Guck mal wie meine Hand hat Und vielleicht ähm, finde ich dann noch irgendwo was Geiles zu essen. Ich habe Lust auf Rahmen und äh, dachte mir, es ist Freitag. Vielleicht gönne ich mir heute mal was, je nachdem, ob ich was Gutes finde. Und äh, ich nehme euch jetzt mal mit und wir fahren jetzt mal zum World Trade Center, denn da ist äh, der Laden 21 Century. Oder Century 21, ich weiß. Oh Moment, hier ist gerade TJ Maxx. Ähm, hier gucke ich mal, ob die vielleicht doch auch Wintermäntel haben. Den Laden finde ich zwar eigentlich nicht so geil, aber ich gucke mal. Also auf jeden Fall haben sie hier schon mal Handschuhe, was schon mal gut ist zu wissen. Ich brauche nämlich noch welche, aber ich warte erstmal und ähm, Mützen und Schals. Aber ich warte erstmal, wie mein Mantel aussieht und stimme das dann ab. Wow. Also der TJ Maxx ist so wie TK Maxx in Deutschland, nur ich mag den, also ich mag den in Deutschland. Und hier finde ich es super eng, super schön. Und ich gehe hier nicht gerne rein. Ähm, aber vielleicht gibt es hier einen Mantel. Mach mal gucken. Okay, ich habe mir gerade einen Wintermantel gekauft. <lacht> das ging äh, einfacher und schneller als erwartet. Ich bin mir zwar noch nicht hundertprozentig sicher, ich werde ihn euch zeigen, wenn ich zu Hause bin und ihr müsst mir ehrlich sagen, was ihr dazu denkt. Ich überlege jetzt, ob ich überhaupt noch ähm, mich in die Subway setze und Richtung Downtown, also Richtung World Trade Center fahre, weil ich wollte da halt eigentlich nur in diesen Laden für einen Mantel und ich habe einen Mantel. Ähm, deswegen entweder fahre ich jetzt nach Hause und koche mir da was oder ich suche mir hier in der Nähe, alle gucken mich an. Hier gehen einfach knapp 30 Menschen her. <lacht> uh, was macht dieses komische Mädel da? Ähm, ob ich hier irgendwo einen geilen Ramen-Shop finde? Ramen oder Sushi? Hm, Sushi. Ich glaube, ich esse heute mal Sushi. <lacht> Morgen. Es ist Samstag und es ist gleich halb elf und es ist schönes Wetter, glaube ich und ähm, ich gehe jetzt joggen, ich freue mich schon, das mache ich echt jeden Samstag hier, ich merke einfach, dass mir das gut tut, ich nehme auf jeden Fall mein Handy mit, das mache ich sowieso, aber ich zeige euch mal den Ausblick vom See. So liebe Freunde, das ist der Ausblick. Mega geil, oder? Ich liebe das. Ich bin zurück und ähm, mache mir gerade Frühstück. Es gibt heute ganz normales. Frühstück, Brot mit Aufschnitt und gekochten Eiern und oh, da freue ich mich schon drauf. Und ich habe jetzt das Video von letzter Woche hochgeladen und irgendwie steht da gerade, dass das für die meisten Werbetreibenden nicht geeignet ist und deswegen da keine Werbung nebengeschaltet wird. Das finde ich irgendwie ein bisschen komisch, weil eigentlich habe ich da nichts gesagt oder gemacht, was dagegen sprechen könnte. Ich bin mal gespannt, vielleicht ergibt sich da noch was. Und ansonsten habe ich jetzt gerade schon eine Waschmaschine angestellt. Und jetzt werde ich erstmal frühstücken. Es ist inzwischen schon zwölf oder so. Ich habe zehn vor zwölf und ja, Zeit zum frühstücken. Die Türen quietschen hier so heftig. Jedes Mal, wenn ich mit meinem Vater Skalpe, dann sagt er so: oh, Kannst du da nicht mal WD40 reinschmieren? So, ich dachte mir, ich zeige euch nochmal meine Winterjacke, die ich mir jetzt gestern gekauft habe. Denn ich bin mir immer noch nicht sicher und ihr müsst mir mal bitte eure ehrliche Meinung dazu sagen. Ich habe ansonsten ein super samstags outfit an. Ähm, aber egal, also der Parker ist grün. Es ist auch echt ein schönes Grün, finde ich. Also, ähm, ja, die Farbe gefällt mir auf jeden Fall gut. Und es ist kein großer Schnickschnack, kein Fell oder so. Jedenfalls nicht hier. Am Ende des Kragens. Aber eben dafür dieses rot-bräunliche Fell in der Kapuze. Und das ist auch noch hier am Anfang, aber nicht ganz rein. Und ja, so sieht es aus. Jetzt seht ihr auch, glaube ich, mal die Farbe ganz gut. So, also man kann es auf jeden Fall bis ganz nach oben zumachen. Und warm ist der. Und das Fell sieht so aus. Hm, was meint ihr? Sag es mir bitte ehrlich. Ähm, der hat jetzt nur 69,99$ gekostet und ist von Vince Kamuto. Ähm, hier steht leider nicht mehr der Originalpreis dran, aber andere Mäntel da von dieser Marke haben teilweise vor der Reduzierung bei TJ Maxx äh, um die 300$ Dollar gekostet. Also ich glaube, die Qualität ist halt echt richtig gut. Und da passt auf jeden Fall auch noch ein dicker Pulli drunter. Und man kann das hier... Auch noch so ähm, enger schnüren, damit es ein bisschen taillierter ist. Oh, ist das warm. Ja, also Wintermantel. Ich glaube, ich finde den echt cool. Ich glaube, das ist noch was anderes mit diesem Fell hier. Und das ist auch kein billiges... F also, das ist kein echtes Fell, ne? Kein, keine billige Farbe, sondern es sieht eigentlich ganz schön aus, glaube ich. Aber bitte seid ehrlich zu mir. Ich habe mich mal auf den Weg gemacht und ähm, bin zu einer... Ich dachte eigentlich, es wäre ein Einkaufszentrum, aber ähm, es ist glaube ich kein Zentrum, sondern einfach verschiedene Läden gegangen. Und ich ähm, wollte hier einfach mal ein bisschen rumgucken. Ich will nichts kaufen oder ich habe kein Ziel oder so, aber ich dachte mir, so nur zu Hause gammeln will ich auch nicht. Deswegen ähm, gucke ich einfach mal, was es hier so gibt. Ich dachte mir, ich lege eine kleine Pause ein und esse einen Apfel und setze mich hier, ganz idyllisch auf den Bürgersteig. Ähm, ich war schon erfolgreich, ich war bei Old Navy, habe eine Mütze gefunden und ein ganz normales weißes Unterziehtop, ich brauchte mal wieder eins. Und eine Kette, die finde ich sehr schön, ähm, die ist so ganz zart. Und dann war ich noch bei Big Lots und da habe ich Backpapier gefunden, das habe ich nämlich sonst hier noch nirgendwo gefunden und das Brot, was ich letzte Woche gebacken habe, Moment, das Brot, was ich letzte Woche gebacken habe, hat ein bisschen an diesem Papier geklebt und deswegen habe ich mir jetzt Backpapier gekauft. Und Zahnpasta und ein Waschgel ja. und ähm, ich glaube ich beende gleich mal meinen Einkaufstrip hier. Vielleicht gehe ich noch in diesen Laden, ShopRite, was auch immer das ist. Es sieht glaube ich mehr nach einem Supermarkt aus und ich gehe lieber in den Aldi. Deswegen gehe ich dann noch in Aldi und guck mal, ob ich sonst noch irgendwas finde. Aber bis jetzt schon ganz erfolgreich. Guten Morgen! Es ist Sonntag, 10.02 Uhr. Mein Video ist gerade online gegangen und ich bin ganz gespannt und sitze davor und beobachte die Entwicklung. Bis jetzt ähm, hat sich noch nichts getan. Naja, aber ähm, ich frühstücke. Ich würde behaupten, das Porridge ist mir noch nie so gut gelungen wie heute. Ich bin ganz baff. Und ähm, gucke mal, wie, man, wie das Video so bei euch ankommt. Und einer hat drunter geschrieben, dass sie gerne noch mehr von der Stadt sehen würde. Klar, kann ich verstehen. Ähm, unter dies, oder dieses Video ist noch weniger zur Stadt. Ähm, es wird wieder mehr. Ich brauchte dieses Wochenende einfach mal ein bisschen Pause von der Stadt, weil es halt wirklich anstrengend ist. Und ähm, ja, deswegen ähm, auch hier wieder nicht so viel von New York, New York, aber einfach halt mein, mein Leben hier. Und nächstes Mal wird dann, glaube ich, wieder mehr von der Stadt kommen. Je nachdem, was ich dann... So plane, mal gucken. Auf jeden Fall vielen Dank für euer positives Feedback, es freut mich total und ähm, ja, danke. Und ich habe mich jetzt hier mal an meinen Schreibtisch gesetzt, denn ich, ähm, hupsala, muss eine Praxisarbeit schreiben zur, so sieht übrigens die Sicht aus meinem Fenster aus, äh, eine Praxisarbeit über mein Praktikum hier und das wollte ich dieses Wochenende mal ein bisschen anfangen, mir ein paar Gedanken machen und so, deswegen ähm, nehme ich mir dafür jetzt mal ein bisschen Zeit. So, es ist inzwischen schon halb vier und ich habe eigentlich nicht viel mehr gemacht, außer an dieser Arbeit zu arbeiten und rumzuhängen und zu skypen und so. Und jetzt denkt ihr euch, wow, sie hat wirklich einfach nichts vor. Warum dreht sie dieses Video? Ich habe gleich aber noch einen coolen Programmpunkt. Und zwar haben uns unsere Vermieter auf ein Thanksgiving-Dinner eingeladen. Und ich bin total gespannt darauf. Ich wollte das schon immer mal unbedingt erleben. Und es gibt wohl so ganz typisch Truthahn. Und ich bin so gespannt und freue mich so. Und jetzt habe ich mir aber noch einen kleinen Snack gemacht, weil es dauert, glaube ich, noch ein paar Stündchen. Und bevor ich ganz verhungere, gibt es nochmal ein paar Brote mit Käse und Tomaten. So, ich habe mich jetzt gerade fertig gemacht und das ist übrigens die Kette, die ich mir neu gekauft habe. Die finde ich sehr schön. Und ich skype gerade. Da ist Luisa. Und wir werden jetzt gleich jeden Moment abgeholt und ich habe schon richtig großen Hunger und freue mich total. Und ähm, ja, ich zeige euch auf jeden Fall, wie es alles aussieht und was es gibt und ich freue mich. Luisa, möchtest du auch noch was sagen? Ich alle meine Fans. <laughs> Schön. Das war's? <laughs> yeah. Okay, das war Luisa. Viele Grüße von Luisa. So, okay. Wir haben Apple Cider. Das ist ein Klassiker Ich liebe es. die letzte ich aber es war besser. Ja, es ein Better yeah. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> actually okay. I whatever Yeah, just okay, oh, I'm gonna you. give it to you we'll get you one of these so, es ist kurz vor neun, ich bin schon zurück. Es war sehr schön, ihr habt ja das Essen gesehen und die Katzen und... Eine Katze und die zwei Hunde. Und es war ganz cool, einfach mal ein paar neue Leute kennenzulernen und ein bisschen... Ja, sich zu unterhalten und so. Und außerdem wollte ich schon immer mal diese Tradition des Thanksgiving-Dinners mitmachen. Und es war jetzt natürlich nicht das gleiche, wie wenn man mit seiner Familie zusammen wäre und so. Aber es war auf jeden Fall echt ganz nett. Und ähm, ich denke, ich werde den Vlog jetzt hier beenden. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne wieder eure Ideen und eure Gedanken dazu. Und ähm, vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!